Willkommen zurück zu Kirby Streamland 2 und Level 7, Dark Castle. Hier ja, die letzte Welt in diesem Spiel. Und heute fangen wir sie an und wahrscheinlich werden wir sie dann in der nächsten Folge beenden. Und deshalb sollten wir heute alles geben, damit wir auch wow, in der nächsten Folge genug Zeit haben. Sonst wird die nächste Folge halbe Stunde lang. Und äh, ja, wenn man es vermeiden kann, dann jetzt... Uh, hier unten ist, glaube ich, nichts. Die Musik ist cool, finde ich. Wow. wow, knapp. Ja, das das hat lieber nichts in im Mund haben. Weil sonst sowas passieren kann. Wir sind ja fast gestorben. Aber natürlich mit meinen Skills sterben wir hier nicht. So, schöne Heilung. Okay, nice. Bye, bye. Okay, bisher ja ziemlich lineares Level. Bisschen eintönig. Vielleicht... Oh, ja. Vielleicht kommt noch was anderes gleich. Und ja, das tut es. Aber was ist hier oben? Oh. Okay, gut. Secret. Oh. Wow. Wow. Was ist das hier? Wow. Kleiner Enemy-Spam, ne? Power. ab. Komm mal her. Ein Bo Bosskampf! Was ist das Ziel? Was werden dann... Aua. Was werden dann unten gewesen? Frage ich mich jetzt aber... Diesen Gegner manchmal nicht dabei ist ja gar nicht mal schwer. Okay, genau, aber das Stern jetzt schon weg ist. Okay, Bam. aber wir kriegen die Feuer-Ability. ob das wirklich schon war. Was okay, tut mir leid dass ich jetzt noch mal ins Level reingehen werde, aber ich möchte gerne wissen, was im unteren Weg war. Jetzt wirklich wissen, was unten war, ist einfach nur ein Weg zurück oder oder wie sieht's aus? Das ah, muss ich halt den ganzen Weg hier zurücklatschen, ne? aber gut, das ist ja hier nicht lang. Das kriege ich ja noch hin. sonst kann ich auch noch den machen und macht ja Spaß auszuweichen da muss man so ein Challenge machen. Kirby, aber du kannst nicht äh, fliegen. Ja, vor allem bei diesem Spiel war das schon eine Herausforderung. So, okay, was passiert, wenn ich jetzt nicht hier hoch springe, sondern hier unten lang gehe? Ah, okay, der Tod. Nein, das wollte ich jetzt nicht. <lacht> Alles klar, weiter geht's. Vielleicht ist die Welt ja ziemlich kurz, das weiß ich nicht. Wirkt aber bisher ziemlich so danach. Ba, da, ba, ba, ba, ba, ba, ba, meine Fähigkeit ist weg. Das hier sieht sehr krass aus. Ich muss hier weg. Das wäre cool, wenn ich hier von der Eisfähigkeit bekommen könnte. Okay, einer. Oh, hier kann man sich eine Fähigkeit aussuchen. Mm, welche nehmen wir mal? Nehmen wir Steinchen. Warum nicht? Ja, ich kann mich da nicht bewegen. Coole Fähigkeit. Hm, wir hatten aber schon alle Fähigkeiten schon gesehen, ne? Mit Kirby hatten wir schon alle Fähigkeiten gesehen. Deshalb ich glaube, Stein hatten wir aber noch nicht, oder? Hm, was ist denn meine Lieblingsfähigkeit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich würde mal sagen, vielleicht nehmen wir mal Eis. Das könnte nützlich werden. Oder vielleicht sollten wir lieber die Fähigkeit hier nehmen, die uns gerade präsentiert wird. Die hier. Die hier. <lacht> Der Igel. Wer weiß. Die Blöcke sehen auch diese überall aus, als würde man hier so mit dem Stachel aufschlagen können. Okay, gehen wir mal unten lang. Okay, werden gezielt mit One-Ups. Schön. Gut zu wissen, dass unten One-Ups sind. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Hier, hier, hier hoch, genau. Oh, Schwert. Schwert her. Ach so, stimmt! Stimmt, in diesem Spiel gibt es ja gar kein Schwert, das ist ja hier nur so ein Bosskampf. Hab ich ganz vergessen! Oh nein, jetzt habe ich Eagle, aber Rick, das ist nicht gut, cool. ich mag die. Fähigkeit Kombo mit Rick nicht, die ist echt kacke. ich finde, bam bam bam, bam bam bam bam bam, egal wie holen. Jetzt schnell der One-Ups. Eins, zwei, und drei. bam, bam bam bam. Kriegen wir die 20 One-Ups noch hin? Und vieles mehr in der nächsten Folge. Ich glaube, da kann man nicht runter. Oh, oh, oh, oh. Kann man da runter? Ich weiß es nicht. Irgendwie traue ich mich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist nur eine Falle. Einfach rennen! Oh, den nehme ich. Den nehme ich. Nein. Die Fähigkeit will ich auch nicht. Ich will schon den Typen hier haben. Wie er auch. Nein. Schade. Dann kriegen wir aber keinen Cutter. Oh, hier ist das Ende. Okay, ich glaube, die Welt ist ziemlich linear und einseitig. hat keine, keine variations Einfach alles das Gleiche. Bye bye. Oh, lebt noch. Verdammt. Okay, ich stelle mich ganz sehr schlecht an beim Bosskampf. Ich weiß. Bin mir leid dafür. Aber wir sollten ihn jetzt kriegen. Komm her. Komm her. dann mit deinem scheiß Okay. Ja, doch, Blitz ist schon viel besser. Nehme ich gerne. Schön Gameboy farbig. So, um nächsten Level hin. Warte wo kann ich stehen. Hä? Ich hatte gerade in der Luft. Cool. Aha, es gibt sieben Level und den Boss. Okay, Level 3. Können wir in dieser Folge schon. Das Ende machen. Ich dachte erst, ich dachte eigentlich, das spannen wir uns für die nächste Folge auf. Aber hey, wenn wir es in dieser Folge schon hinkriegen kriegen, das Ende zu erreichen, why not? Oh, das wird ein kacke Level. Ich sehe das jetzt schon. Ja, ja, das wird echt kacke. Aber wir versuchen es trotzdem. Weil, why not? Oh, okay. Ich glaube, steinfähigkeit ist hier ein troll Zumindest hier ein der Stelle. Oh, das ist cool. Ich kann mich frei bewegen mit Rick, wenn ich die Fähigkeit habe. Das ist ziemlich nice. Das like ich. Das ist ziemlich nice. Okay. Wenn die fette Mutter ins Zimmer kommt. Spaß. Was? Wie hat er mich getroffen? Ich hatte doch mein Steinchen. Ah, gemein. Oh. Ach, komm, lass es sein. Lass es sein. Lass es einfach sein. Lass es doch einfach sein. Mein Mann, Mann, Mann. Lass es sein. Lass es einfach sein. Okay. Dem Cutter zu, zu, zu aimen habe ich bisher noch nicht wirklich gemacht. Deshalb ist das ein bisschen schwer für mich. Oh, ich mag das. Oh Gott, das mag ich überhaupt nicht mit Cutter. Mit Cutter Aim ist ein bisschen nicht so mein Fall nur so ein bisschen, deshalb, gibt mir mal den Igel, mit dem kann ich sowieso besser arbeiten. Oh, oh, oh, oh, oh. Komm schon. yes, nice, cool, bye, bye, so, Sternchen holen wir uns noch, yeah, und jetzt, Auskampf, gegen Mr. Freezy Freezy, wo ich den Namen vergießen habe, das ist sehr, sehr einfach. Auch wenn ich mich gerade treffen lasse. Ich stelle mich gerade gar nicht an. Man muss einfach nur das hier machen. Das war's. <lacht> yeah! Okay. Ja, die Welt ist ziemlich. Ja. Jedes Level ist ziemlich gleich aufgebaut. Aber okay. Ganz ehrlich, wir haben da haben erst acht Minuten und haben schon sind schon fast bei der Hälfte der Welt. Also vielleicht kriegen wir den Endboss heute noch hin. Maybe, maybe, maybe, vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, shit. oh, oh, oh, oh, oh. Wow, wow. Ja, hab ich wieder Cutter. Wow. Ah! oh, oh, Das ist, wow. Okay. Stimmt. Oh, warum sind die so viele von euch? Bitte nicht noch einer. Doch, natürlich, ist sind noch einer. Ich ignorier ihn einfach. Bye, bye! Oder <lacht> ich kill ihn so. Kann ich ihn so killen? Ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Oder? Doch kann ich. Ah, okay, gut. Das ist sehr, sehr süß. So was war das für ein Wort, was gesagt glaube, okay. Okay, Mike. So und der Hit war gerade egal, denn ich habe eine Maxi-Tomate phrasen können. Nom nom. So ist man eine Maxi-Tomate. Nom nom. Fragt Kirby, er weiß, dass es das stimmt. Jetzt es mir nicht glaubt. Und jetzt wieder so eine Passage hier. Alright. Ja, guck, das ist easy. Das wird ein klar. At. Vor allem mit Cutter wird das sehr, sehr einfach, weil Cutter kann sehr schnell schießen. Sein Aim ist zwar ein bisschen kacke. Wie ihr ganz schon merken könnt, aber. Dafür kann er schnell schießen. Nö, Jetzt können wir den auch spammen. Oder machen sie einfach den, denn das geht schneller! Bäm, ein Leben hat er noch. Komm, greif an, greif an. Nicht die Bohle, die Bohle oder was wohl das ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was? Das hat. Okay, wie hat das nicht getroffen? Holy shit, wie hat das nicht getroffen? Okay. Krieg ich das Timing Nein, noch schlechter. Okay, ich werde immer schlechter in diesem Minigame. Uff. Na egal, Level 5 wartet auf uns. Deshalb wollen wir eh nicht waiten lassen. Die gleiche Musik die ganze Zeit. Das ist ziemlich langweilig. Oh, okay. Ich finde es übrigens cool, dass wir jetzt in der letzten Welt auf uns allein gestellt sind. Oh. Ja, gut, wir hatten vorhin Rick. Vielleicht finden wir jetzt keinen. Und dann später noch cool. Oder so. I don't know. Aber das sieht aus, als wäre hier gleich keinen. Okay, jetzt können wir uns hier wieder eine Fähigkeit aussuchen. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Komm, ich möchte den hier haben. Das geht nicht. Komm, nehmen wir mal, Blitz. Hm. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oh, ich glaube, das war eine schlechte Entscheidung. Oder? hitte das? Ah, das kann er von da treffen. Das ist sehr, sehr gut. Zack. Okay. nicht hm, gehen lang. Aha! Ist aber das gleiche Level genug gespiegelt, oder wie? So sieht's gerade aus. Uh, aus, uh, aus. Oh, hau mal ab. Du hast mein Freund frei! Also oh, ist es wieder Rick? Oder ist das Zufall? Warum nicht Rick? Habe ich gesagt, dass ich Rick will? Nein, ich glaube nicht. Und yeah! Was? Die Trollen. Das ist, das ist, das ist der nicht Trolling. Da renne ich jetzt zurück. Was meine lieben Freunde nenne ich Troll? Robert, was? Äh, okay. Ich sag euch, wenn jetzt hier unten nicht die One-Ups sind. Okay, ich hab einen Plan. Ich mache den Boss jetzt nochmal. renne dann nochmal zurück hierhin. So. Ui. Hallöchen. Ich gibt es aber eigentlich... Ich gibt aber eigentlich erst im nächsten Teil. Ich glaube, es ist eine 3, was auch noch displayed wird. Okay, ist glaube ich ein Troll mit den One-Ups. Ich glaube, das äh, kann man nicht erreichen. Ich wüsste zumindest nicht, wie. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Und wir kriegen doch keinen. Yeah, genau den wollte ich nämlich, weil... Pichu! Können wir hier Blitz schießen? Na ja, gut, so. Dann halt. So, so, Glühbirnen halt. Ist schon Glühbirnen halt. So, Glühbirnen. Okay. Bam. Da, da, da, da, da, da, Oh, guten Tag, Block. Du, Blocky, Block, Block. Ja, da schmeißt Steine auf mich, aber er trifft mich nicht, nicht. er ist ziemlich schlecht. Schlelelecht. Und ich spam ihn voll, bis er stirbt, stirbt, stirbt, geil. Oh. Als ob das noch mich noch getroffen hat. Stimmt, wie sieht eigentlich kein mit Steinfähigkeit aus? Das können wir mal ausprobieren. Oh, hat mich ausgetrickst. Oh, das hat gut gemacht. Aber jetzt reicht's. Was? Hilfe. <lacht> das ist ein Stein in mir. <lacht> okay, das sieht lustig aus. <lacht> I like! Ah, fast one up! Komm, ich will noch die 20 voll kriegen! Deshalb Schnurrstecks auf zu Level 6. Ich glaube, wir schaffen das wirklich heute noch. Das ganze Spiel durch. Moment, ich wollte doch die Sterne haben, dann halt nicht! Das war's dann schon mal mit den 20 Leben. Nein, da war es Wunder! Digga, das hole ich gleich noch. Ich kann ich gleich noch mal ins Level rein. Wenn ich es geschafft habe, dann hol ich es noch mal. Wie trifft mich der Scheiß? Wo muss ich denn lang, lang, lang, lang, lang? Ich weiß es doch nicht! Warum sehen alle Level gleich aus? Das ist ein bisschen unkreativ. Warum macht er den. Ey, come on! Come on, was soll das? Das ist unfair. Das finde ich nicht okay. Okay, wahrscheinlich kann man unten nicht lang. Man muss hier nach oben lang. Okay. Weiß nicht, warum man sowas einbauen würde in sein Spiel. Aber oh, okay, okay, okay, okay. wenn du meinst. Mit du meine ich jetzt die Entwickler. Ich duze die jetzt einfach. Weil not. Weil not. Ja, ja. Deutsch ist bei mir ab ab start. Ich sag mal die mit weil wollen was. Okay. Hm, okay. <lacht> ich mag dieses diese Ebene hier auf jeden Fall überhaupt nicht. Äh. Ey, komm, wo soll ich das wissen? Ja, gut, wohin hat man es gesehen? Als ob ich das Ganze neu machen muss. Gut, ich gehe schon direkt falsch. Komm, spur vor, will ich nicht sehen. Was ein Kacklevel, tut mir leid. Aber wenn du einmal falsch gegangen bist und du musst raten, bist du tot. Ohne Gnade, bist du einfach tot. Runter stimmt oben unten ja wollen wir das noch habe ich einen one up au oh, ab okay mitte oben unten mitte dann mitte oben und dann unten oder so ja weißt du weißt du was ich gehe einfach nochmal oben dann nochmal unten und dann nochmal mal mitte das wird schon richtig sah really da wäre das Ziel. Nicht Ziel, aber das Ende dieser Ebene. Oh Gott, ich hasse das hier. Das hier echt ist echt kacke. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich Glaube ich so der einzige, der einzige Raum im ganzen Spiel, wo ich sage, das ist halt echt, echt nicht gut gemacht. Die Idee ist gut. Pick a Path und so. Ne, ne? Kennt man ja auch von Mario Maker. Mario Maker ist aber auch genauso scheiße wie hier. Was heißt jetzt? Mitte. Pass auf, Mike, Bitte pass auf. Jetzt aufpassen. Wo sind die zu? Okay. Ah, okay. Wir waren schon hier. Okay. Jetzt unten lang. N nicht hier unten lang. Hier unten lang. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann ich aufhören zu ragen. Nice, nice. Let's go. Oh, der schon wieder. Na komm, schmeiß deine Stacheln. Oder verliere sie. Wie auch immer. Mir egal. Du stirbst. Obwohl, ich glaube, Leute, ich spare mir das Ende des Spiels doch nochmal für eine extra Folge auf, oder? Was meint ihr? Nein, was? Was ist da gerade passiert? Was muss du eigentlich, wenn ich jetzt... Okay, das ist unfair. Hey! Was soll denn der Müll? Okay, das ist echt kacke. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Hat mir überhaupt nicht was er macht aber er ist gleich tot wenn ich es schaffen sollte dann jetzt oh god okay komm jetzt müssen wir aber ganz oben reichen ah, ich schaff's nicht mehr wie schade okay level 7 Wow. Was? Das hat mich noch getroffen. Ach oh, komm, on. Oh, oh, oh. oh jetzt gehen wir den Tower hoch zum Boss. Zum Endboss. Hm. Guten Tag, euch allen. wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht das ganz gut, denn mir geht's nicht so gut, denn ich muss gegen euch ankommen. Und das werfe ich mit dem Igel ab, aber wir haben es geschafft. Okay, geht okay, Oh, das ist diese Ebene. Okay. Hier kriegen wir jetzt unseren letzten Regen... Äh, Rainbow Drop. Regentropfen. Was auch immer. Yeah. Regenbogentropfen. Was auch immer. Äh, ich muss kurz nachschauen. Ich muss mir irgendwo aufschreiben am besten. Äh, ich fahre hier kurz und dann ähm, sage ich euch gleich, wie es funktioniert. So, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben. Ähm, die Kombination für diesen Rainbow Drop, was ihr dafür alles machen müsst, seht ihr in dem Raum vorher, also in dem Raum, wo ich vorher war, hier unten. Ähm, und zwar braucht ihr da am besten keinen mit der Blitzfähigkeit, also mit der, mit der Gl Glühbirne. Dann seht ihr nämlich im Hintergrund die Kombination, die ihr benötigt. Ich spende auch mal so einen Screenshot ein, irgendwo. Okay, und als erstes brauchen wir die Feuerfähigkeit, die findet ihr hier rechts. Ah, ich habe, äh, den Igel. So, jetzt haben wir die Feuerfähigkeit. Und müssen hier nach links. Ich glaube, nach rechts können wir sogar gar nicht. Nee. Hier nach links. Gut. Ups, das wollte ich nicht. Als nächstes brauchen wir Stein. Mhm. So ist gut. Kriegen sogar ein Sternchen. Und tsch, können so von der Seite aus diese Blöcke kaputt machen. Frag mich nicht, wie Kirby das macht. Okay. Als nächstes brauchen wir Eagle dass mir aufgeschrieben habe sonst also müsste ich jetzt die ganze Zeit pausieren, da habe ich jetzt keine Lust zu gehabt. Okay, und ihr seht schon, hier können wir lang mit dem Igel. Perfekt. Gut. So, und jetzt brauchen wir Eis. Hier der Pinguin, der gibt uns Eis. Oh yeah. Dring, dring, dring. Und jetzt kommen wir hier links lang, was auch immer das für Blöcke sind. Und zu guter Letzt brauchen wir nun Cutter. Der ist hier links. Damit, Leute, haben wir nun alle Rainbow-Drops. Hier in dem Raum ist er. Ich möchte gerne den oberen Block aber noch kaputt machen. Yes, okay, gut. Da, da, da, da. Yeah! Ich sogar ein One-Up. Links, rechts ist hier, glaube ich, nichts mehr. Nope. Okay. Ich glaube, diese Räume, diese Räume sollen eigentlich nur darstellen... Dass man, äh, ja, ich konnte eigentlich nur zeigen, was man hier alle Fähigkeiten bekommen kann, wenn man Bock hat. Hm, interessanter Raum. Gut, dass das noch getroffen hat. Hätte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Aber danke, Spiel, du bist das Social. Ey, das ist gemein. Das spawnt direkt auf mich. Was kann ich denn dafür? war ganz ehrlich. Okay, verdammt. Mhm, bam bin eigentlich viel besser gegen den Boss, aber gerade stelle ich mich an, aber mit EINEM LEBEN! Geschafft und NUN! Komm schon, komm schon! NEIN! Ah. Gegen mir leider keinen One-Up. Naja, schwamm rüber! Machen wir weiter mit dem Boss.